Heute sind wir zu Besuch bei der Deutschen Börse in Frankfurt und reden natürlich über das Thema Aktien, denn immer mehr Menschen machen sich zu Recht Sorge um ihre Altersvorsorge und Aktien sind ein Teil der Lösung, darüber wollen wir heute hier sprechen. Das Bundesfinanzministerium arbeitet gerade an einem Zukunftsfinanzierungsgesetz und da geht es genau darum, wie schaffen wir es, dass beispielsweise private Anleger besser sich in den Kapitalmarkt einkaufen können und auch von der Rendite profitieren können. Und insbesondere, wie schaffen wir es, dass junge Firmen in Deutschland gut finanziert werden? Die haben eine tolle Idee, die brauchen aber Kapital, damit die Idee groß wird. Und darum geht es natürlich auch in Frankfurt. Wo ist denn jetzt der Ach, der ist hier drunter, der DAX? Weil ich glaube, seitdem wir hier sind, ist der DAX gestiegen. Aktien haben in Deutschland ungerechtfertigterweise ein viel zu schlechtes Image. Das wollen wir ändern. Wir brauchen eine bessere Aktienkultur, denn das vermehrt den Wohlstand gerade auch der privaten Haushalte. Deswegen, Aktien sind etwas für jeden.